Wie, wird YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr in FIFA 21 den 90er Modus einstellen könnt. Und zwar werde ich euch dieses Video heute mal zeigen, einfach aus folgendem Grund, weil ich ja in letzter Zeit immer mehr Turniere auf Twitch veranstalte, wo ihr kostenlos unter anderem mitmachen könnt. Ab und zu mache ich den Ultimate Team Modus und ab und zu mache ich auch den 90er Modus. Und da werde ich im Stream oft gefragt, hey, warte, was ist der 90er Modus, wie kann man diesen 90er Modus einstellen? Und deshalb auch gerade dieses Video hier. Und zwar möchte ich euch in diesem Video, zeigen, wie ihr diesen 90er Modus einstellen könnt, was der 90er Modus überhaupt ist und welche Bewertung letztendlich dann die ganzen Spieler haben oder welche, wie viele Sterne Skills jeder einzelne Spieler hat, also und wie schnell jeder Außenverteidiger, Innenverteidiger, also ihr wisst, was ich meine. Das will ich euch heute einfach mal kurz in diesem Video zeigen. So Leute, ich fange einfach mal ganz kurz an und zeige euch einfach mal ganz kurz, wo ihr den äh, 90er Modus einstellen könnt. Um zwar um den 90er Modus einstellen zu können, das ist jetzt nicht Ultimate Team Modus, das ist der 90er Modus, nur kurz zur Info. Müsst ihr hier im allgemeinen Menü kurz auf Online klicken und dann findet ihr hier unten Freundschaftsspiele. Da versucht ihr dann euren Freund einzuladen, dann wählt ihr euren Freund aus und hier rechts bei Einstellungen steht normalerweise hier immer entweder online, also normalerweise steht hier online oder individuell da, also kommt darauf an, was ihr eingestellt habt, und hier könnt ihr auch 90 Guess auswählen. Das heißt, dass jeder einzelne Spieler, egal von welchem Verein, also egal welchen, man, welche Mannschaft ihr nimmt, jeder Spieler hat eine 90er Bewertung, also egal ob Torhüter, Rechtsverteidiger, Stürmer, egal ob der Spieler bei Barcelona spielt, oder ob der bei 60 München spielt, oder bei Unterhaching, egal, oder Heidenheim, es ist so wurscht, wo, welches, also welches, welchen Verein ihr nimmt. Jeder Spieler hat einfach eine 90er-Gesamtbewertung. Und jetzt ähm, wisst ihr, wie man den einstellt, den 90er-Modus. Und so könnt ihr dann letztendlich euren Kollegen, euren Freund dann auch einladen. Jetzt gehen wir mal rein in die Teams und dann zeige ich euch mal, wie das letztendlich dann auch ausschaut. So, jetzt haben wir gerade eben unseren Kollegen äh, eingeladen. Und jetzt könnt ihr hier schon sehen, über, überall steht 90 Angriff, 90 Mittelfeld, 90 Dev. Also egal, welchen Verein ich hier nehme, ob Belgien, Deutschland, äh, in, Deutschland äh, in Deutschland, Frankreich. Das Ding ist halt natürlich, dass eine Frauenmannschaft natürlich nicht gegen eine ähm, Herrenmannschaft spielen kann. Aber ich könnte jetzt hier, egal aus welchem Verein, ähm, wir können hier beispielsweise aus, aus Korea mal einfach mal aus Spaß hier irgendeine Mannschaft nehmen, wie beispielsweise Gangwon FC. Hat auch eine 90er, 90er. Und wenn wir jetzt hier ins, in, in das Spiel reingehen, hier können wir noch kurz unser Trikot auswählen. Und wenn wir jetzt hier auf Teammanagement gehen, sehen wir, dass jeder einzelne Spieler eine 90er Bewertung hat. Und, ähm, und jetzt, damit ihr, damit ihr das genau versteht, dass auch jedes Spiel, also dass jedes Team einfach gleich ist, jeder Außenverteidiger hat eine, ein Tempo von 90 und jeder Außenverteidiger hat auch vier Stände Skills und vier Stände schwacher Fuß. Jeder Innenverteidiger, egal welcher Innenverteidiger, ob bei Barcelona, bei äh, Real Madrid, bei Heidenheim oder bei, bei dem Verein, den wir gerade ausgewählt haben, hat auch drei Stände Skills, vier Stände schwacher Fuß und ein Tempo von 77. Also ein Stürmer hat ähm, Immer 86 Tempo, das können wir auch hier sehen. Schaut, Die haben einfach genau die gleichen Werte. Also auch 86 Tempo, 91 Schießen, also wirklich, die, die Werte sind genau gleich bei jedem einzelnen Stürmer. 5 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß. Und auch alle Flügelspieler ähm, haben an sich die gleichen Werte. Okay, hier ist es ein LF und hier ist es ein LM. Die haben hier ein bisschen unterschiedliche Werte bei der Defensive, bei den LM hat äh, Defensiv ein bisschen mehr als ein LF. Also auf ein LF hat 5 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß. Und im Prinzip ist das überall gleich. Also dass auch ein ZM auch 5 Skills hat und 4 schwach schwacher Fuß. Also damit ihr einfach nur versteht, äh, wollte ich euch das mal kurz zeigen, dass einfach egal welchen, welches, also welches Team ihr nehmt, es ist überall gleich. Also viele machen das so, das könnte ich euch einfach als Tipp weitergeben. Ein Team nehmen mit vielen Außenverteidigern. Das heißt, dass ihr hier in der Innenverteidigung nicht die normalen Innenverteidiger spielt, sondern an sich nur Außenverteidiger. So, weil Außenverteidiger deutlich mehr an Tempo haben, also Außenverteidiger haben nicht 77 Tempo, sondern 90. Und dann könntet ihr hier theoretisch nur mit Außenverteidigern spielen und habt eine richtig solide Innenverteidigung. Also eine solide Verteidigung. Wir spielen gerade mit einem Verein, den kenne ich selber nicht. Genau. Und was ich euch auch noch als Tipp mitgeben kann, wählt eure Mannschaft aus, stellt eure Taktiken ein ähm, für die jeweilige Offensiv-Defensiv-Taktik, stellt eure Anweisungen ein und wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder die gleiche Mannschaft auswählt, sind diese Taktiken normalerweise bei euch gespeichert. Also dann sind diese Taktiken gespeichert und ihr müsst nicht jedes Mal aufs Neue ähm, eine neue Mannschaft wählen oder eine neue, also jedes Mal aufs Neue irgendeine neue Taktik wählen, falls ihr mal irgendwie bei irgendeinem 90er Cup Turnier mitmacht. Also es sind mittlerweile, mittlerweile äh, veranstalten wirklich viele Organisationen, sage ich mal, solche äh, 90er Cups. Und da wird halt verlangt, dass man mit einem 90er-Modus spielt und dann wählt man sich letztendlich eine Mannschaft aus, stellt da die Taktiken, individuellen Taktiken ein und die werden dann auch gespeichert für die nachfolgenden Spiele. Ich hoffe, dass ich euch einfach den 90er Modus jetzt mal kurz erklären konnte und auch gleich mal zeigen konnte, dass es wirklich es ist wirklich egal, welchen, welches Team ihr nimmt, weil viele denken, ah okay, ich nehme lieber PSG, weil PSG hat ähm, Neymar und Neymar hat 5 Sterne Skills. Es ist wirklich wurscht, weil auch in einem chinesischen Verein, egal, welches, welche, egal welchen Verein ihr nimmt, der hat auch der Flügelspieler hat 5 Sterne Skills und hat die genau die gleiche Bewertung wie Neymar. Also und ich persönlich, also nur kurz falls es irgendwen interessiert hier, meine eigene Meinung zu diesem 90er Modus, ich finde es an sich ziemlich geil. Es ist zwar extrem anders zum Ultimate Team Modus, also falls ihr wirklich ein Spieler seid, der nur Ultimate Team spielt und dann plötzlich den 90er Modus spielt, es wird für euch komplett anders sein, weil das Spiel ist deutlich langsamer. Es ist ein ähm, bisschen träge, sage ich mal. Aber ich finde es so aus, also das ist wirklich, es ist wirklich ausgeglichen, also wirklich, wenn man so ein Turnier spielt oder so, dann kann man es nicht auf irgendwie sagen, okay, der Gegner hat ein besseres Team, sondern es ist wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr ausgeglichen und meiner Meinung nach ist es auch ziemlich geil, so Turniere zu veranstalten bzw. so die Turniere zu spielen. So, jetzt also geht das Video eh schon viel zu lang. Ich hoffe, dass euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat. Falls ja, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Und falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal da gelassen habt, könnt ihr das gerne auch machen. Es kommen regelmäßig Videos. Ich äh, versuche es zumindest. Und genau, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.